Willkommen Leute, mein Name ist Hertheon und ich begrüße euch zu meinem Jahresrückblick von 2017. Ähm, das Jahr neigt sich ja jetzt schon langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt, wo ich das aufnehme, den 17.12., sprich wir sind sieben Tage vor Weihnachten und ich denke mal, dass jetzt in diesen sieben Tagen zu Weihnachten und dann auch nach Weihnachten zu Silvester dann nichts mehr Besonderes passieren wird. Deswegen drehe ich jetzt diesen Jahresrückblick. Ähm, ich weiß sogar so nicht mal, wann der online kommt. Ich glaube, der kommt wahrscheinlich so jetzt in zwei, drei Tagen, nachdem ich das online aufnehme, So also am 20. ungefähr online. Ähm, ja. Und ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem Jahresrückblick an. Und dieser beginnt am ähm, 21.01. Und zwar habe ich da mein letztes Video im alten, alten alten Kanalkonzept gebracht um, und das war nämlich das äh, Creeps Video, wo ich das Creeps Video von äh, Creeps Spiel von Iblali, Toni und Nia um, kommenti so kommentiert habe, gespielt habe, so Let's Play habe halt um, und da kam dann der Moment, dass Iblali dieses Video kommentiert hat. Ich blende euch das mal hier ein, was er geschrieben hat. Ist nichts Besonderes, also Anführungsstrichen nichts Besonderes, ist ja ein alt ein Herz. hat jetzt nicht wirklich so was dazu geschrieben, aber es ist cool, dass so große YouTuber von, sag ich mal YouTubern wie mir, die noch nicht mal irgendwie tausend Abonnenten haben, sich Videos anschaut und weiß, dass sie existieren und das finde ich wunderschön. Und da ist es mir egal, denn von mir aus hat der nur einen Punkt schreiben können, aber allein, dass ich weiß, dass er meinen Kanal kennt, dass er weiß, dass ich existiere, das ist ultra, ultra geil. Dann haben wir den Januar eigentlich schon wieder abgeschlossen. Im Januar ist sonst nichts wirklich Besonderes passiert. Der Februar wurde aber ultra nice und hat einen wirklich sehr großen Bestandteil meiner YouTube-Karriere, sage ich mal, ähm, in den Weg gestellt. Und zwar habe ich am 22.02. mein, sage ich mal, neues Kanalkonzept ähm auf die Beine gestellt. Am 22.02. habe ich nämlich das Video Alles war alleine zerstört, Course hochgeladen. Und wie man schon hört, habe ich dort Minecraft course gespielt und zum ersten Mal habe ich auf meinem Kanal richtiges Minecraft gebracht. Ich habe davor nie wirklich Gaming-Videos gemacht über Minecraft, außer das Battle Time vor einem Jahr. Aber das war auch die Qualität, die muss man sich mal geben. Um, und... Das war das erste Video mit meinem neuen PC, den ich damals zum Geburtstag bekommen habe, mit dem ich Minecraft in 700 FPS ohne Probleme spielen konnte, in höchsten Einstellungen, mit einem guten Texture Pack und alles. Ähm, ja, Dann hat sich dieses Kanalkonzept halt fortgesetzt. Ich habe im März halt, denn, sag ich mal, dieses Kanalkonzept für mich entdeckt, habe durchgehend Minecraft gebracht, nichts wirklich Besonderes dazu noch gemacht, was jetzt erwähnenswert wäre. Aber im April kam dann ein toller Meilenstein für mich, denn ich habe am 18.04. die 300 Abonnenten erreicht. Ähm, das war für mich damals ein sehr schöner Meilenstein, weil ich selbst bei 100 Abonnenten schon gedacht habe, ich werde 100 Abonnenten haben und mehr nicht. Und jetzt, schon, jetzt bin ich sogar schon bei 400 Abonnenten, bis so 398. Und das war wirklich ein toller Moment für mich. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, habe mir jetzt nicht wirklich viel Mühe dazu gegeben, muss ich sagen, weil ich nicht irgendwie für jeden hundertsten Abonnenten ein Special machen wollte, sondern meine Pläne für Abo-Specials sind so, dass ich bei 100, 1000, 10.000, 100.000, eine Million, sprich immer eine 1 und wenn eine neue Null kommt, dann kommt ein Special. Und deswegen wollte ich aber trotzdem was Kleines, aber Feines bieten. Und das war dieses Template, was ich mir runtergeladen habe, mit so einer Zahl, die so hoch geht. Und dann bei 300, das ist ein bisschen ausgeflippt. Und das fand ich sogar ganz cool, hab's es einfach ähm, fortgesetzt. Danach kam noch ein Video in diesem alten Design, diese so Standard Minecraft kam dann noch. Und dann war vom April bis Juni nichts. Ich habe nichts gebracht, ich war tot. Bis ich dann am 21.6. am 21. Juni dann die große Veränderungen hatte. Und zwar habe ich nämlich am 21.06. das Video hochgeladen. Neu, neu, neu. Aura PvP. Und ja, ähm, wie man im Titel erkennen kann, einfach alles neu. Im Thumbnail habe ich auch geschrieben. Neu, neu, neu, alles neu. Und die Thumbnails haben sich auch verändert. Ich habe da ein Bild von mir eingeblendet, habe eine weiße Kontur rübergeklatscht und Text und das war's. Also für mich waren die jetzt ultra geil, als ich sie zum ersten Mal erstellt habe, aber wenn ich jetzt daran wirklich denke, das war kaum ein richtiger Aufwand gewesen. Ich habe einen Minecraft-Screenshot gemacht, habe das verschwommen, habe dann mein Skin rübergeklatscht, Schlagschatten, Kontur und dann einen Text, der halt schon gepresettet war, also schon so voreingestellt war. Das heißt, ich musste einfach nur noch auf, ein, auf so ein, zwei Knöpfe drücken und dann hatte ich diese Font schon fertig und musste einfach nur noch schreiben und bewegen. Und das war nichts wirklich Besonderes gewesen. Um, aber ich war zufrieden damit, weil es immerhin besser war als dieses Thumbnail-Template, was ich hier hatte, dieses blau-weiß, ich blende euch hier erstmal ein, denn das war nur ein Template, was ich mir runtergeladen habe, da habe ich einfach nur ein Screenshot hinter geklatscht, habe den Text verändert, fertig, das war mein Thumbnail, das war nichts besonderes gewesen und ich bin, wenn ich jetzt daran denke, gar nicht zufrieden damit und frage mich eigentlich, was ich da für eine Scheiße gemacht habe, egal, um, im Juni kam dann halt nichts besonderes, ich habe meinen meinen Content für mich entdeckt. Ähm, habe halt diese neuen Videos gebracht, habe einen Kanal-Trader endlich mal zum ersten Mal gemacht. Habe dann die Trends in Minecraft hochgeladen, fünf Arten von Minecraft-Youtubern, Medieval. Bis dann am 15.07. ein Video auf meinem Kanal erschienen mit dem Titel Ein Duett mit Moritz Gard. Ab dort kam dann zum ersten Mal meine wunderschöne Stimme Kappa im Einsatz. Und habe, ja, auf einer Bühne mit Moritz Gart für 20 Sekunden gesungen und darüber ein Video gemacht. Das Video an sich war auch sehr aufwendig, muss ich ehrlich sagen. Es war auch eines meiner aufwendigsten Videos, weil ich da sehr viel geschnitten habe, habe versucht, das Intro neu zu machen, Pre-Intro reingemacht und so weiter. Und das war Arbeit gewesen, aber es hat mir Spaß gemacht. Dann kam halt drei Tage nichts, ist jetzt nichts besonderes, drei Tage Abstand ist ganz okay für mich. Bis dann am 18.07., sprich halt drei Tage nach dem rutzgard video die Varo-Zeit bei mir losging. Da ich war richtig im Varo-Hype, wollte unbedingt bei einem Varo mitmachen. Und das ist dann auch passiert. Mit Tronium. Tronium war das erste Varo, an dem ich jemals in meinem ganzen Leben teilgenommen habe. Bis auf ein anderes Projekt, was ich aber nie aufgenommen oder hochgeladen habe. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal nicht mit. Ähm... Und ja, die Folge hieß Erster Kill oder erster Death Tronium 4 Folge 1 Und dieses Varo habe ich mit Eifloks gemacht, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr um, Und ja Ich bin natürlich in der ersten Folge gestorben, richtig dumm Ich war richtig gehypt, habe so Streams davor gemacht, so letzter Stream vor Tronium und alles, habe mich richtig gefreut und dann kam das Als ob Nein! Scheiße Mann mal! Und ja, ich habe das nicht auf mich sitzen lassen und habe mich direkt bei einem Neuvaro beworben. Diesmal mit einem anderen YouTuber, diesmal mit Squidzocker. mit einem meiner... Nein, nicht mit einem, mit meinem wirklich allerbesten Freund. Und... Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Ich habe eine Ansage davor gemacht. habe es richtig ernst genommen. So richtig Stegi-like. Habe ich eine Ansage gemacht. Habe hab ich auch mit einem Steg-Pack gespielt. Mit dem Picture-Pack, mit dem ich auch jetzt spiele. Also ähm, man sollte merken, dass ich ein sehr großer Stegi-Fan bin. Und ich ihn auch als einen meiner YouTube-Vorbilder zähle. Und ja, dann kam halt das Varo. Und das ging dann in ein paar Folgen. Bis ich dann halt am ähm, 5.8. Ähm, mein letztes varo video hochgeladen habe. Weil ich gestorben bin. Ähm, ich habe da jetzt aus meinem Tod nichts wirklich Besonderes gemacht. Ich bin einfach gestorben, fertig und ja, ich habe da jetzt nicht wirklich so einen Film draus gemacht, wie Shilgi das gemacht hat, wollte ich auch machen, aber ich muss halt Daily Uploads machen. Das heißt, ich hatte nicht viel Zeit für jetzt noch so krasse Effekte drauf zu klatschen, weil sonst wäre das Video nicht am nächsten Tag gekommen und das wäre blöd gewesen. Ähm... Das war dann auch meine Varro-Zeit. Ich habe bis jetzt kein, nach Tronium und Battlefield kein Varo mehr gemacht. Aber, dann kam ein tolles Video. Zwei Tage nach meinem Tod habe ich nämlich die Grabrede des Fuchses hochgeladen. Und das war wirklich ein Video. Ich glaube, das war das coolste Video, was ich jemals gemacht habe. Dieses Fakten raussuchen und darüber zu reden. So eine Art Talk-Video, was natürlich nicht ernst gemeint war, um Gottes Willen. Nein, Julian ist ein so cooler Typ. Ähm, um, ich würde über ihn jetzt niemals so ernst im Ernst so schlecht reden. Also, das bin ich nicht. Ähm, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, so eine Fakten zu sammeln, darüber zu reden und so weiter. Und ich meine, Julian hat es sportlich genommen. Ich, hab, ich warte immer noch auf den Distrack, der zurückkommen soll von Julian. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber egal, das war lustig gewesen. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Dann am. Ähm, 2.9., sprich fast einen Monat danach, kam dann nochmal ein Comedy-Video, 5 Arten von MicroStrubern, Teil 2, mit Krio bzw. Efi, der auch ein echt cooler Dude ist, mit dem ich gerne mal was mache, obwohl wenn ich jetzt zurzeit kaum wirklich mit Julian oder Efi Kontakt habe, weil ich Schule habe und deswegen nicht so viel Zeit habe und ich glaube, die haben jetzt auch nicht so viel Zeit, weil ich meine, Efi ist immer noch Labimod-Supporter und hat da was zu tun und ja, dann kam am 18.09., sprich 16 Tage danach, ein halber Monat danach, kam dann das Happy Birthday Julian Video, was jetzt gerade auch zum Teil ein sehr gut geklicktes Video von mir ist, ähm, was mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe so ein Video von Stege genommen, habe da anstatt so dieses, dieses Happy Birthday Chrissy, habe ich genommen, hab da Julians Kopf drüber geklatscht und ich fand das so lustig und das hat mir so viel Spaß gemacht, diese ganzen den Kopf zu bewegen und alle, und es hat mir mega Bock gemacht. Es war auch eins der lustigsten Videos, die ich jemals gemacht habe und ich war richtig froh, das gemacht zu haben, weil es einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Und ja, dann kam der nächste Meilenstein am 22.10. Dann habe ich natürlich nach dem Happy Julian Video wieder einen Monat kein Video gebracht, aber ich habe gelivestreamt und habe am 22.10. wie gesagt meine 400 Abonnenten erreicht. War auch ein echt cooler Moment und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Habe mich auch auf Twitter und auf Insta überall bedankt. Übrigens Twitter, Insta in der Beschreibung verlinkt. Aufklicken, abonnieren. Dankeschön. Ähm, und ja. Dann kam am 3.11. das neue Thumbnail Design rein. Und dann halt natürlich dann auch mein nächstes Video. Und das war Spannung bis zum bitteren Ende. Duell vs. Fox. Und das war auch ein cooles Video. Der Verlierer sollte halt ein Liebeslied an den Gewinner machen. Julian, darauf warte ich immer noch. Ähm, aber ich weiß, dass du Schulstress hast, deswegen. Aber trotzdem, ich habe es noch nicht vergessen. Ähm, und ja, danach kam dann halt nochmal das Q&A, wie es mir wirklich geht. Und meine Bewerbung an Klängern. Ähm, und jetzt sind drei Wochen vergangen. Und wir schreiben den 17.12. Und ich sitze hier und bin inaktiv wieder unter den 400 Abonnenten, weil ich nichts gebracht habe. Aber, ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden mit meinem Kanalkonzept und es sollten auch bald wieder aktiv Videos kommen, vor allem, weil jetzt Ferien sind. Ähm, hoffen mal das schaffe ich dann auch, wegen auch Weihnachten, da bin ich dann mehr mit der Familie. Aber trotzdem versuche ich wirklich Videos zu machen. Ich habe auch was in Planung und das wird groß, Leute. Das wird richtig, richtig groß. Und ich hoffe, es kommt bei euch gut an und das wird aber noch ein bisschen dauern, weil das ist wirklich ein sehr aufwendiges Video. Und ja, seid gespannt. Das war der Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will jetzt mich nochmal bei ein paar Leuten bedanken, die dieses Jahr für mich wirklich so schön gemacht haben. Und das ist zum einen wirklich am wichtigsten, ist das der liebe Adrian bzw. Ferro. Das sollten viele von euch kennen. Und bei ihm möchte ich mich am meisten bedanken, weil ich durch ihn... Diese coole Truppe kennengelernt habe mit Max, mit Lennart, mit Julian, mit Evi und so weiter. Das sind wirklich so nette Menschen, die ich durch, durch dich kennengelernt habe, Adrian. Und damit möchte ich einfach Danke sagen. Danke für alles. Dann möchte ich mich auch nochmal bei Julian bedanken, mit dem ich auch eine sehr schöne Zeit habe. Mit dem ich auch gerne Videos mache, wie man natürlich auch an meinem Kanal sieht. Und... Du bist auch ein ultra chilliger Typ, mit dem ich gerne was mache. Leider machen wir jetzt zurzeit nicht mehr so viel, was ich sehr, sehr schade finde. Dann möchte ich mich auch noch bei Elias, also Squidstalker bedanken. Du bist wirklich ein ultra süßer Dude, du bist mein allerbester Freund und wir kennen uns jetzt schon so lange und ich hoffe, dass wir weiterhin Kontakt haben und dass wir für immer so gute Freunde bleiben. Da möchte ich mich nochmal bei meinen Mods bedanken, die mir in den Streams immer geholfen haben und mich unterstützt haben und mir ein bisschen Arbeit abgenommen haben, was wirklich sehr cool von euch ist. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Teilt das Video auch, damit die Community wächst. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Das war's von mir und ich sage, ciao.